Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Micro-Folge in New Paradise. Endlich mal habe ich es richtig ausgesprochen. Es geht direkt los mit den ersten Amtshandlungen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Und zwar an ein paar verschiedenen Punkten. Und zwar haben wir eine weitere Stadtruine entdeckt, da wo ich Dobby gefragt habe, ob wir die auf unserer Seite bauen dürfen oder nicht. Später werde ich das zwar bereuen, aber naja, man kann ja nicht immer alles gut heißen am Anfang. Naja, wir haben geredet und er hat das für gut befunden und ich habe dann da gleich gesagt, das wird unser neues Wohnviertel. Der hatte da auch nichts mehr zu, zu reden. Wir haben ihn einfach nur ein bisschen gefragt, wie das da so aussieht, mit ob wir da bauen dürfen, den PP, ob das auf unserer Seite ist. Und er hat gesagt, ja, das ist auf eurer Seite, das ist euer Gebiet. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist es ab jetzt nur mein Schutz, ist es ab jetzt das Wohnviertel. Und das Wohnviertel ist das Wohnviertel. Wie soll man das ausdrücken? Da werden die ganzen Soldatenspieler etc. pp. umsiedeln. Mensch, ich bin ich nicht ein netter Anführer. Naja. Darauf haben wir auch Besuch bekommen: Besuch von Fine. Fine gehört zu New Paradise und ist ein Ratsmitglied. Das heißt, ich habe mir da sonst was gedacht. Aber sie wollten halt nur wissen, ob wir Emirates haben. Da hat dann gleich Rookie, Rico, ja, Rico, sorry, Alter. Ich weiß, dass das immer wieder in Kommentare rein Spam, sonst. Ich kenne dich ja. Auf jeden Fall haben wir dann Emirates gegeben und haben dann ein bisschen mit ihr geschnackt. Etc. pp. auch wegen Diebstähle, wie Duschen, etc. und noch was. Die Kommentare zu das erläutere ich in der nächsten Folge. Es war mal wieder schön mit ihr zu reden, besonders weil sie mir ein paar, paar Maus der Patsche geholfen hat. Wie genau das will ich nicht ganz erklären, auf jeden Fall kam dann auch der andere wieder. Der machte mal kurz Bungee Jumping. Bungee Jumping leicht gemacht, sein Film ab jetzt. Dark Boss hat mich wieder zugenervt, wie sonst was, aber das ist ja Standard. Ich habe meinen gleich gezeigt. Und weiter ging es dann. Am Ende haben wir das Lager durchsucht nach ein paar Ressourcen, etc. pp, das, was wir brauchen. Mensch, ich sag das so oft, das Wort. Es ist einfach nice. Es war aber auch nicht so viel im Lager. Also wir haben echte Ressourcenknappheit des Jahrhunderts jetzt gerade, was Bauressourcen belangt. Naja, ich habe ja auch zweimal mit einem Raketenwerfer auf die Brücke geschossen. Zweimal geschossen. Zweimal Treffer. <lacht> Meine Missclicke werden immer häufiger. Naja, wir haben Leute von unserem Gebiet verjagt. Bin den guten Liebeshard-Duis oder wie auch immer man das aussprechen soll, Alter. Der hat auf jeden Fall einen Sehr, sehr nice Dude. Ehrlich, Mann. Okay. Naja. Wir haben dann in der Gegend eine andere Kuppel. Ja, das ist eine Kuppel. Und wir leben in einer Welt aus Kuppeln. Mein Gott, ey, gutes Stichwort. Wir haben da auf jeden Fall Leute getroffen die auf unserem Land Ressourcen klauen. Und da habe ich gleich gesagt, gut, ihr müsst eure Waffen abgeben, etc. pp., sonst erschießen wir euch. Und naja, ihr könnt dreimal raten, was dann auch ein bisschen eskaliert ist. Sorry an den Dude nochmal, aber du warst eh mein Leider. Das Opfer, in dem Sinne. Ich habe denen gesagt, sie sollen sich umdrehen, damit sie sich nicht unsere Namen oder Gesichter merken können. Hm. Gut, gut, gut, gut, gut. Es ist leider so. Wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir es durchziehen, weil sie haben auf unserem Land Ressourcen geklaut. Ressourcen, die wir dringend benötigen. Und das kann ich leider nicht ungestraft lassen. Also habe ich den ersten niedergemetzelt. Alter, das klingt so brutal. Das klingt so brutal wieder mal. Mein Gott, ey. Naja, dann habe ich ein Ratstreffen einberufen, um die neuen Mitglieder willkommen zu heißen. Und so haben sich die beiden dann schnell uns angeschlossen. Aber ich wusste gleich, dass das ein Fehler war. Weil die haben gleich schon alle gefragt, ist es möglich, diesen Rad hier zu stürzen. Die Frage habe ich direkt bekommen und habe da direkt gesagt... Das war nicht <lacht> naja. Oh, sorry, das ist ein Sperrgelände? Na ja, gut Leute, das war's mit der Folge. Bitte lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und man sieht's zur nächsten Folge. Hallo Freunde, ich würde mich hiermit gerne für die Community Insel von Theon Gaming bewerben. Also naja, man zieht sich auf der Community Insel.